Und ähm, bevor wir weitergehen, möchte ich dir gleich eine ganz große Neuigkeit erzählen. In meiner Organisation findet Anfang Oktober ähm, der erste Online Traumakongress und zwar im deutschsprachigen Raum, das heißt für Deutschland, Schweiz und eben Österreich. Und du bist natürlich auch dabei. Du erfährst ja noch alle Informationen in den folgenden Wochen. Es ist erst ein paar Wochen her, dass ich bei der wunderbaren Michaela Huber, sie ist ja wirklich eine Expertin für Psychotraumatologie, eine Fortbildung gemacht habe und es ging ja um komplexe posttraumatische Belastungsstücke. Ich möchte dir jetzt eben aus diesem Kurs bzw. aus den Erkenntnissen der Wissenschaft und der Erfahrungen der Therapeuten berichten. Lass uns vielleicht als Einstieg gemeinsam anschauen, welche Art von Trauma das gibt es. Das Wort Trauma bedeutet an sich Wunder. Also das ist eine Verletzung, was uns zustößt. Und wir unterscheiden grundsätzlich zwischen körperlichen Traumata. Also es kann zum Beispiel sein, wenn ein Schütteltrauma einem Baby eben zustößt, wenn man... Ja, das Baby vielleicht schreit und der Elternteil fängt das Baby zum Schütteln an, wobei sich ja eben der Kopf sehr schnell und ja, ungewollt bewegt und dabei erleidet das Baby ein sogenanntes Schütteltrauma. Dann eben die seelische, also sogenannte Psyotraumata, wobei wir seelische Wunden und seelische Verletzungen uns zuziehen. Wir können Psychotrauma, also diese seelischen Wunden, sehr gut charakterisieren und beschreiben, weil wir genau wissen, dass diese Traumata durch existenziell bedrohliche Ereignisse entsteht. Das heißt, dass man bei solchen Ereignissen meistens Todesangst hatte, die Gefühle der Verzweiflung und ähm, Hilflosigkeit oder eben Ohnmacht hatte und die können typischerweise sein, zum Beispiel der Krieg jetzt in der Ukraine oder Naturkatastrophe, wie letztes Jahr Überflutung, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, oder natürlich äh, Umfälle. aber, und das ist ja bei komplexer posttraumatischer Belastungsstörung auch entscheidend, dass wir durch zwischenmenschliche Beziehungen diese Gewalt erfahren, und dadurch diese komplexe posttraumatische Belastungsstörung dann auch als Erkrankung entstehen kann. Ein ganz großer Unterschied dazwischen gibt, ob ich ein traumatisches Erlebnis erlebt habe oder ob ich traumatisiert bin. Wie kann ich denn das unterscheiden? Also ein Trauma ist letztes Ende oder es wird ein zu einem Trauma und demnach werde ich ja traumatisiert, wenn dieses traumatisches Erlebnis in meinem Körper nachhaltig Einwirkungen hinterlassen hat, welche ich nicht verarbeiten konnte. Das sagt ja auch schon, dass ein Trauma letztes Endes bei mir entsteht, nur dann, wenn ich dieses Ereignis damals eben durch mein Gehirn nicht verarbeiten konnte und dementsprechend mein gehirn vollkommen überlastet war und überfordert war und damit ich das aber überlebe hat sich ja das gehirn gewisse strategien entschieden und gewisse mechanismen haben sich ja entwickelt und dann habe ich tatsächlich ein trauma und dann bin ich auch traumatisiert weil durch diese Ereignisse, da ich nicht verarbeiten konnte, ich mir eben Symptome und Beschwerden entwickelt habe. Wenn solche lebensbedrohliche Erlebnisse nicht zeitnah verarbeitet werden können, dann entwickeln sich eben Symptome und dadurch äußern sich ja diese erlebten Ereignisse und die können, wenn man nicht verarbeitet, auch sogar transgenerational dann weitergegeben werden. Entscheidend und sehr wichtig ist es, ähm, gerade bei komplexer posttraumatischer Belastungsstörung, zunächst werde ich das dann immer als KPTBS nennen, ähm, wichtig ist es, dass, dass man diese Traumata ähm, in frühkindlicher oder jugendlichen Alter so schnell wie möglich verarbeitet bzw. in die Bearbeitung einsteigt, damit sich diese Symptome nicht chronifizieren und letztes Endes nachhaltig ähm, sogenannte degenerative ja, Veränderungen in unserem Körper erzeugen, demnach wir ja, schon sehr alte und ich sag mal verkrustete Symptome und Beschwerden entwickeln. Wenn ich also traumatisiert wurde, also dass ich ja seelische, körperliche, geistige, aber auch auf Beziehungsebene, nachhaltige Folgen im, im Rahmen der Symptome entwickelt habe, ist ganz entscheidend, dass ich einen gewissen Schutzfaktor ähm, zur Heilung oder auf dem Weg der Verarbeitung ich, ja, in der Nähe habe und zur Unterstützung habe. Das ist ja meistens dann eben ein sicherer sozialer Kontakt. Das Problem besteht ja bei den meisten von uns, dass wir damals eigentlich gar keinen sicheren Kontakt und soziale Unterstützung hatten. Dementsprechend mit den Folgen der Trauma ähm, ja, blieben wir ganz schön alleine. <lacht> diese Situation und diese Überforderung ja, schaffen und überleben, naja, dieses Erlebnis, was wir hatten, wird unser Gehirn ganz schön in kleine Fragmente aufsplitten. Darüber habe ich auch schon im Podcast gesprochen und wir speichern letztes Endes das Ereignis in einzelne kleine Stückchen, wie so Puzzlestücke ab, damit wir uns schützen und damit wir auch das meiste, was vielleicht sehr viel Schaden anrichten würde, zumindest zu damaligen Zeitpunkt auch, beziehungsweise sehr, mit sehr viel Schmerz einhergeht, dass wir das erstmal konservieren und schön verschließen. Du möchtest sicherlich auch irgendwie erfahren, okay, welche ersten oder die wichtigsten Symptome sind das, wo du vielleicht auch schon mal Verdacht schaffst und du sagst, okay, ich könnte ja, eben am PTBS oder KPTBS erkrankt sein oder ich habe in meiner Umgebung jemanden oder in meinem Arbeitsumfeld jemanden, wo naja, solche Symptome hat und für dich einfach aufgefallen ist und auch helfen möchtest. Ich möchte dir jetzt einfach nur vorlesen, weil das ist auch in den Unterlagen von Michaela Huber ein, ein Zitat, was an sich Traumafolgestörungen sind und das hat man in 2016, das hat Kroll Krüßmann beschrieben. Unter Traumafolgestörungen versteht man alle psychischen und körperlichen Erkrankungen, die infolge einer Traumatisierung zum einen durch die Schwere des Ereignisses selbst zum anderen durch eine Überforderung der persönlichen und sozialen Ressourcen auftreten können. Die häufigste Traumafolgestörung ist die PTBS. Des Weiteren können Depressionen, Angststörungen und Suchterkrankungen auftreten. Hauptsymptome eines PTBS sind die Wiedererleben, also die quälende Wiedererleben, die nennt man Intrusionen und Vermeidung und gefühlsmäßige Betäubung, numbing, nennt man das, sowie eine anhaltende körperliche und psychische Übererregung, hyperaurosal. Durch das erhöhte aurosal und das gleichzeitige Wie betäubt sein, bildlich gesprochen mit gezogener Handbremse auf Hochtouren fahren, kommt es oftmals zu körperlichem Stress und Erkrankungen. Also das ist grundsätzlich die Ursache, dass wir tatsächlich körperliche Symptome und Beschwerden entwickeln, dass der Körper, naja, zugleich auch aktiv ist und übererregt ist durch die Erlebnisse, aber auch in einen Modus von sich betäuben versetzt. Und diese innere Spannung und innere Widerspruch ist letztes Endes die Ursache, dass wir erkranken. Die Betroffenen, die KPTBS haben, leiden häufig darunter, dass sie nicht in der Lage sind, ja, Selbstfürsorge zu praktizieren. Das heißt, dass sie um sich selbst nicht kümmern. Das kann ja verschiedene Gründe haben. Weitere Schwierigkeiten sind, ähm, dass man im Leben ja wenig Sinn findet oder dass sichere Bindungen sehr schwer gestaltet und eingehen kann. Es gibt auch Schwierigkeiten mit einer ja, entsprechenden und angemessenen Körperwahrnehmung, aber auch unser Selbstbild, also Selbstwahrnehmung ist ja absolut verändert. Ein weiterer und ganz typische Traumafolge ist bei KPTPS ist die Dissoziation. Höchstwahrscheinlich, dass du ja welche auch hast. Manche haben das unbewusst und merken das, können sie nicht wahrnehmen. Manche wissen ja sehr gut darum. Dazu gehört ja auch zum Beispiel der Flashback. Ein gewöhnlicher PTBS kann ja auch eben wiederkehrendes Leid im Sinne ja, dieses Wiedererleben haben, also Flashbacks erleben. Aber ein ganz großer Unterschied ist es, dass KPTBS sogenannte emotionale Flashbacks vorrangig hat. Und diese emotionale Flashbacks sind ähnlich wie die Flashbacks, also die klassische Flashbacks, wobei ich ja von einer Sekunde auf die andere ganz prompt in die Vergangenheit zurückversetzt werde. Aber emotionale Flashbacks sind dadurch charakterisiert, dass sie keine visuelles Wiedererleben haben, sondern es geht primär um emotionale und Körperbefindlichkeitszustände. Ja, zum Beispiel, also jeder Körper hat zum Beispiel eine Temperatur und die Nähe von einem Menschen erzeugt eine gewisse Wärme und kann sein, dass diese ganz subtile Temperatur von dem anderen Menschen dich in einen emotionalen Zustand plötzlich versetzt wo du nicht weißt, was los ist, aber du bekommst zum Beispiel entweder ein Flucht- oder Kampfmodus. Also du reagierst sofort und du kannst es an sich nicht ähm, ja, mit dem Verstand erklären, wodurch das ist. Du wurdest aber dennoch getriggert, also erinnert an diese traumatisierende Ereignis ohne dass du dabei bildliche Erinnerungen oder gerade eben bildliche ja, Wahrnehmungen dazu hättest. Das war jetzt ein Sammelsurium an ganz vielen Symptomen. Jetzt mal für das erste. In dem nächsten Video werde ich ja viel tiefer auch auf dissoziative Erlebnisse und ähm, verschiedene Arten der Dissoziation eingehen. Und ich hoffe, dass dir ja, auch das heutige Video einiges gebracht hat. Und wenn du Fragen hast, bitte im Kommentarfeld. Und ganz bald, dass ich dort auch eben ja, den Termin für unser Online-Kongress posten werde. Und hab eine wunderschöne Zeit und bis sehr, sehr bald. Ja, tschüss, Gabriela. <lacht>